Freunde, jetzt sind wir angekommen. Letzte Brücke, die Garabit, Wenn man sagt, die steht da ja in sexy rot, dann wisst ihr, was ich meine. So, das war jetzt die letzte Brücke. Von hier aus geht's dann nur nach Hause. Und äh, da werden wir auch noch ein paar Sachen erleben und ein paar schöne, schöne Dinger mitbekommen. Aber äh, wie gesagt, letzte Brücke, wo wir hingefahren sind. Und jetzt geht's nach Hause zur Münsterbrücke.